werden wir jetzt erstmal den Event-Boss machen. Wir müssen in der Reihenfolge hier einen roten, also den ersten Boss auf rot töten, dann auf blau, dann auf, naja, orange, braun, so, dann auf grün und dann auf lila. So. So, das können wir eigentlich... auch auf Fluch 3 probieren. Was ist denn jetzt schon wieder nicht an? Hä? 12. Ah, hier ist schon wieder nicht an. Das Problem ist für die Herausforderung müssen wir mit ihnen sowieso einmal besiegen. Und dann einmal mit 25 Intensität. Und einmal mit 5, ne, warte, 35 waren es, glaube ich. Ich guck mal. Mit Fluchintensität. Was war's dann Mit 34er Fluchintensität. Das können wir jetzt sowieso noch nicht machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir werden erstmal den Event-Boss an für sich machen. Das geht nur auf der Ice-Map. Und wir müssen die hier drinnen töten, die Bosse. Den ersten zwar hier töten, das heißt wir gehen hier in die Ecke. Töten erstmal alles. Und wenn der Boss kommt, gehen wir mit dem da hoch. Und müssen hoffen, dass er da drinnen stirbt. Und dann, wenn wir das haben am Ende, ist hier ein Portal, das äh, dann aktiviert wird, wenn alle Bosse da gestorben sind, wo sie sollen. Hoffentlich kriegen wir jetzt bessere Fähigkeiten als zur Auswahl. Das wäre ja schon mal sehr schön. Oder zumindest früher. Und nein, kriegen wir nicht, weil warum auch... Gut raus Immerhin musste man nur einmal neue rollen und haben was bekommen. Das ist ja schon mal cool. Oh, da kommen die Elite-Gegner. Machen wir mal das hier. Also bis wir die runtergekloppt haben, das dauert aber. So, so, so. Und das ähm, der Eventboss geht auch wirklich nur auf dieser einen Map hier. der weihnachts -CET. Oh ja, wir machen mal das hier. Nehmen wir sind immer giftig und stellen uns mal irgendwie weiter weg. den Elite ist sehr schwierig, da auf diesem kleinen Raum zu kämpfen. Ha. Ah, müssen wir echt jedes Mal einmal... Oh nein. Nein. Da. erhöhung direkt Mehrfachwirkung wirkung erfahrungspunkte einsammeln wir können leider nicht neu rollen so da ja, wir nehmen einmal beomut mit da war ja noch Eben volles Leben hatten hat sich das gerechnet gut und einmal Magnet sollten wir irgendwann mal mitnehmen, wenn man bekommt. Oh, ich hänge an der Wand, oh, nie. auch mal ist nicht. also einige male hat man super glück und dann wieder gar nicht aber so macht es das auch anspruchsvoll also schwäche mit so da sind die bosse die müssen hier hin und da sterben hoffentlich wenigstens einer von beiden würde reichen ja dein scheiß laserbeam hier wir töten erstmal den einen Davon brauchen wir gar nichts. das So, der kann jetzt ruhig mal. So, da ist er. Oh Gott, er ist tot umgefallen. Aber es hat sich rot aktiviert. Keine Ahnung, warum das auf einmal instant tot umgefallen ist. Aber wir hatten Glück, dass hier ist jetzt rot aktiviert. anderes Jahr. ja, da schon mal tot umgefallen. Brauchen wir gar nichts. nur das jetzt können wir ein bisschen die ganz normal bekämpfen und dann müssen wir uns auch zum nächsten Portal machen oder Rune beziehungsweise Runenkreis. Mal dran los. Da. Hm. Wir das. Das. Den effektiven Bereich. Aber wir hätten auch gerade Magnet mitnehmen können. Ja, wir gehen mal jetzt. Müssen wir mal gucken zu welchem müssen wir jetzt. Wir müssen jetzt zu blau. Ich glaube, der war ganz links. Davon brauchen wir nichts. Was war das? Da ist der Grüne. Ah, und hier ist der Blaue. Genau. Wie weit ist die Ecke entfernt? Oh, geht. Muss ja nur einer der beiden Bosse da drin sterben. Zum Glück. Sonst wäre noch schwieriger, die da hinzukriegen. So. Hier Unterwerfung. Kriegt das hier aus? Tauschen. Längere Dauer. So. Gleiches Bosszeit. Nein, Leviathan, die, die bin ich. Ja, ich muss mal unsere Effekte runterstellen hier. Die letzte fähigkeit die wir wollen so ja komm mal einer von beiden sollte mal so oh, da ist ein kreis hat sich jetzt aktiviert Gott. erst manchmal wollen die überhaupt nicht tot umfallen und jetzt auf einmal so schnell gucken hm. ja, oder auch nicht schnell gucken Herrgott. Ah. Ja, ja, hat sich aktiviert, aber die andere... Ja, okay. Keine Ahnung, ist sie jetzt tot oder nicht. Also... So. Keine Ahnung warum die jetzt so schnell tot fahren. freut uns natürlich, aber... So, welcher ist eigentlich... Also, wir brauchen Giftbomben-Upgrades hier. Immer gar nicht. so welche farbe müssen wir jetzt Man könnte sich das ja eigentlich auch mal merken ne? oh ey, dieses gelb orange gelb orange gelb orange was ist der denn ja wir haben ja noch kurz zeit den zu finden gelb orange ah hier ist er dann bleiben wir direkt hier stehen Müssen dann nur wieder darauf achten, dass auch einer der Bosse wirklich auf diesem Kreis steht. Nein, auch oh, ich hänge am Baum. Ich hänge an nicht. Boah, diese mit den Explosionsfächern, ne? Kann ich auch nicht wahr sein. So, immer schön hier bei der richtigen Farbe bleiben. Weil sonst müssten wir das noch mal probieren. So, davon wollen wir ja nichts. Dann nehmen wir mal das. So... Das erhöhen. Oh Gott. Da. So. Nein. Ja, komm. Oh, nee. Das ist der Drehheini. Ich kann kotzen. So. Also, keine Ahnung, warum beide auf einmal schon wieder tot sind naja, so hab's vergessen wo müssen wir jetzt hin? Gedächtnis wie ein Sieb oh ja Fingerabdrucksensor am Arsch ey. so grün und dann lila ja, das werden wir ja wohl hinkriegen grün und dann lila ja, da ist rot ach Mist da ist grün dann ist lila links oben. Ja, dann können wir uns ja hier in die Ecke stellen eigentlich. So. Schön immer in dem Kreis laufen. Mehr oder weniger. Also diese Runde läuft mit dem aber sehr gut, finde ich. Wir haben auch nur diesmal nach vorne gerichtete Angriffe, also beziehungsweise eine geht auch direkt nach hinten. Nur den Giftnebel haben wir als Flächeneffekt. Wir nehmen wir das hier. Also sehr gut mit den Fähigkeiten, die wir jetzt benutzen. So. Uff, wir nehmen mal das also schlagen wir sie also halten wir sie auch zurück unsere gegner oh da ist ein boss schnell da rüber ja komm nee. er ja, was ist denn jetzt warum kann ich mich nicht bewegen ja einer der bosse muss irgendwie hier hin oder oh, so Ja, ich kann. Alter, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ah, einer ist tot. Boah, was soll denn das? Ja, also an Weihnachten online was spielen sollen, ganz für sich. Boah, was ist zum Henker? Also ist ja irgendwie krass, macht es schwerer, aber trotzdem. So, wir müssen jetzt mal da hoch zu, zu dem anderen. Und dann, wenn alles geklappt hat, müsste sich das Portal dann aktivieren. Wenn es sich nicht aktiviert hat, es natürlich nicht geklappt, logischerweise. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht gleich ein Standbild haben. Oder es ist mein blöses Internet. Das spackt jetzt über Weihnachten ab. Und natürlich arbeitet beim Service Center keiner. Nämlich ist auch soziales Fehler in Deutschland. also nicht Fehlern Internet über meine ich. DSL. So. Also die hier sind Hartnäckig die ganzen Gegner. Aber die Bosse? Ja, Zack, tot. Keine Ahnung. Oh, äh. Nein. Dem ich am Baum. einen Baum hingestellt. So, Gipswolke erhöhen. Ist immer gut. So, uh, gleich kommen die Bosse. Müssen wir aufpassen, dass wir so also hier schön wieder hinkriegen. Die müssten ja in der Nähe auch auftauchen. Ne. So. Oh, der Eisfatzke, geil, den führt wir einfach direkt. So und hier Flammenheini, komm mit. Hat sich aktiviert. Und... Nehmen wir das noch mit. So. Ah. Wir sehen. Ja gut, seht ihr jetzt nicht, setze ich doch vor. Nee, doch, sieht man hinter mir. So ein grünes Portalzeichen. Das hier ist das Eventportal. Und jetzt müssten wir direkt zu dem jetzt natürlich nirgends jetzt auch ein Kristall in der da war ja klar. Jetzt kommen wir zu dem Weihnachtsboss. Also richtig cool, dass sich die Mühe gemacht haben, sowas einzufügen. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Oh, er hat eine Aura. Davon sollten wir lieber entfernt bleiben. Weil besser ist. Nein, ich denke Oh Gott. Nein, nein. Oh. Also ich bleib echt anderer und Euro Nö. Zum Glück hilft unser Gift uns. Nee. Die Aura macht uns echt Schaden, das ist nicht so schön. Och nö, wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn wir sterben. Ich dachte, wir haben es verkackt. So. Ha. Wir haben ihn besiegt. So. Also, wir sind jetzt auch Level 20 mit dem Attentäter. So, jetzt haben wir freigeschaltet. Mal gucken. Da, da, da. Lass mal, mal gucken, wo wir das haben. Da, eliminiere Bumble der Abscheuliche, Überraschungsgeschenk, und dann gibt es noch zwei weitere, die müssen hier auch irgendwo sein. zu finden würde ah, oder natürlich kann auch sein dass sie jetzt noch gar nicht auftauchen weil die ja geheimnis sind also Geheimgeschenke. ja die tauchen noch gar nicht auf aber cool eins der drei haben wir schon das andere kriegt ihr wenn ihr 25 Fluchintensität ab und das dritte bei 34 Fluchintensität. Und wir können mal gucken. Hinterlasse ein dauerhaftes Geschenk auf dem Boden, das sich öffnet, wenn ein Feind darauf tritt. Es verursacht 600 Schaden für Feinde in der Nähe und feuert sechs Bomben ab, die beim Aufprall zerplassen jeweils 400 Schaden verursachen und Lähmung anwenden. Ja, das ist doch cool. Ah, direkt erst Versuch gewesen und haben sogar alles aktiviert bekommen. Gut.